Yo, hier kommt Random Reviews from the underground Und fickt eure Männer und Frauen Du bist unser lebendiger Beweis, du Code Das Versagen des Hünns führt nicht zwangsläufig zum Tod Machen Quality Content auf YouTube und Co Und ergeben das perfekte Rapper-Duo Von cringigen Nerf-Battles bis zu mittelmäßigen Reviews Deine Zähne sind schön, gibts die auch in Weiß? Wir kommen immer groß raus und reefen jetzt ein Erdblockhaus Du siehst aus wie eine Gardine Wie eine 10 Jahre alte Rosine Richard und Leo, wir sind die zwei Gangster Geben keinen Fick auf Reime Kühlschrankfenster Wir trinken unseren Schwung und lehnen uns zurück Komplett verrückt Ihr schwitzt beim Reimen wie Kanacken Bitch, ich schreib die Blinds beim Kacken Extremely satisfying Fenster 1000 Grad heißes Messer gegen Gespenster Leute, wir spielen nicht gerne Tennis Wir schlagen lieber Dennis Schlagen tun wir ihn in CSGO Bitte zeig uns nicht an, Dennis Das war alles mein Witz Wir nehmen dir etwas ernst und machen Jokes Über Adolf und die Hose Jetzt kommt die 13. Line Hoffentlich kommen wir in CTD rein Du bist dumm wie ein Scheißhaufen Du bist wohl zu oft gegen die Wand gelaufen Wir sind vegan und kaufen für Trade Dein Spaß fickt die Welt Als letzte Line sagt dir Leo noch, das. Ficken Hitler was?